herzlich willkommen meine damen und herren zu einer weiteren serie zu einer weiteren folge zu gast bei und am heutigen abend freue ich mich dass ich ähm, beim jungen mann bin der ist ja fast so ein bisschen wie der robin williams oder vielleicht ähm, für die ältere generation unter ihnen wie der james dean des reitsports für mich für mich darüber hinaus einer der sympathischsten jungen wilden reiter die ich kenne Maximilian Lill. Maxi, schön, dass wir hier sein können bei dir heute. Ja, erstmal ein großes Danke an Andreas, dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen. Ja, ähm, wir sind nämlich nicht nur zu Gast bei Maximilian Lill, sondern wir sind auch zu Gast bei Andreas Knippling, weil der Maximilian, der ist seit einigen Jahren, seit zwei Jahren nämlich auf der Anlage von Andreas Knipling in Hennef. Und wenn wir es jetzt erzählen würden, wie wundervoll es hier ist, die Leute würden einfach dem würde was im Mund zusammenlaufen. Damit es denen jetzt aber richtig im Mund zusammenläuft, haben wir nämlich ein paar tolle Bilder einfach mal. Und jetzt können Sie, meine Damen und Herren, jetzt mal erahnen, so ein ganz klein wenig, wie der Maximilian hier auf der Anlage von Andreas arbeitet. Also wie man so ein bisschen sieht, das, ist, das sind nicht nur Bilder, die wir heute gedreht haben, sondern wir hatten das Glück, einfach zuvor schon einmal hier zu sein. Und deshalb von der Vegetation, guck mal, Andreas, ohne Jacke, traumhafte Bedingungen habt ihr hier. Jeden Tag jetzt mir zu dürfen, ist einfach der Wahnsinn und ich bin jeden Tag vor hier sein zu dürfen. Unglaublich toller Außenplatz, tolle Möglichkeiten draußen. Darüber hinaus, das haben wir jetzt nicht in Bilder gehabt, auch eine großartige, eine großartige Halle. Was hat die für Ausmaße hier? 30, 60, und das jetzt ist natürlich, äh, gerade jetzt für die Handturniere zu trainieren, natürlich super. Für all diejenigen, die zuschauen, kennen das im Übrigen auch, auch Sie dürfen profitieren an unserem, heutigen, ähm, an unserem heutigen Gespräch. Sie dürfen uns nämlich Fragen stellen. Uns weniger, sondern dem Maxi passende Fragen stellen. Und ähm, wie ich herausgefunden habe, sind einige, die sich jetzt schon freuen, großartige Fragen zu stellen. Wir werden auswählen unter all denjenigen, die die Fragen hier stellen. Wir werden ein paar auswählen, die wir natürlich auch noch hier verkünden werden. Und ähm, es gibt dann eben auch den Handsignierten Clip My Horse dann am Ende zu gewinnen. Der ist im Übrigen nicht nur handsigniert, der ist von ihm auch noch passend ausgemalt. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch den passenden, das passende Lebensmotto von Maxi. Ähm, da steht drauf: If you don't believe in yourself, no one will. So, Maxi. Es ist gerade mal ein paar Stunden fast nur her. Gestern Abend bist du erst wieder zurückgekommen. Du warst in Frankreich, in Rouen. Und ähm, da lief es ebenfalls ganz gut. Erzähl ganz kurz. Ja, leider, am, letzten, am Schluss hat das ganz letzte Glück leider ein bisschen gefehlt. Sonntag, äh, Checker ist einfach momentan in einer Ausnahmeform. Fantastisch gesprungen. Reiterlich natürlich, wieder ein bisschen zu langsam gewesen am Sonntag. Mit einem Zeitfehler haben wir es nicht ganz ins Stechen geschafft. Aber ich bin einfach momentan super happy, wie er drauf ist und kann jetzt äh, mit einem guten Gefühl nach München fahren die Woche. Apropos Fahren, ähm, was du mir auch noch erzählt hast, ähm, das Fahren von Frankreich zurück, wir haben das alle so ein bisschen mitbekommen, ähm, durch die Presse ging das, durch die Nachrichten, das war nicht ganz so einfach, das war nicht ganz so reibungslos, was war da? Ne, Samstagabend haben wir schon immer gehört, du, die Heimreise könnte ein bisschen schwierig werden, weil da haben sie wegen den zu hohen Spritpreisen protestiert und das kann man sich in Deutschland irgendwie nicht so richtig vorstellen. Da wurden durch Autoreife auf der Straße angezündet, und dann eben Sonntag auch, wo wir losgefahren sind, da direkt vor meinem LKW, wo dann die, gingen dann das Feuer auf und dann haben sie, wollten uns nicht weiterfahren lassen. Aber nachdem ich da mit denen ein bisschen gute Freude gemacht habe, ein bisschen gehupt habe, ein bisschen laute Musik, dann haben sie mich passieren lassen. <lacht> ähm, hattest du ein bisschen Angst, wenn die Pferde da hinten drauf stehen, die dann auch vielleicht so mit diesem Geruch und so weiter, dass sie ein bisschen nervös wurden oder war das unproblematisch? Ja, hast schon gemerkt, ich meine, die haben da einen riesen Krach gemacht mit Trommeln, mit Trompeten mhm. und was weiß ich. hast schon gemerkt, wie sie ein bisschen unruhig wurden und war dann doch froh, dass wir dann schnell da durch Gefahren sind. Wie Checkers läuft, wie es momentan ist, da werden wir wahrscheinlich so ein bisschen später des Interviews noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wir bei Clipper House haben teilweise es mitbekommen, weil ähm, die. die Zeit groß geworden südlich ähm, des Starnberger Sees. Und ähm, anfing, die Familie hat dort gestützt ähm, Katharinenhof, Großvater ist, ist ganz ambitionierter Reiter ähm, gewesen, immer noch ambitionierter Reiter. Maxi eigentlich auch Reiter wird, aber das war eigentlich nicht immer so klar. Der Wunsch der Familie war es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ähm Orthopäde und so weiter. Ja, hat nicht so ganz geklappt oder war nie so richtig mein Wille und mein Wille hat mich dann, wie man jetzt sieht, ein bisschen woanders hingeschlagen. Ähm, angefangen bist du dann? Angefangen bist du mit ähm, mit zehn Jahren, vorher war Fußballspielen angesagt. Fußball, und Traktoren, Autos, das war auf jeden Fall meine größere Passion als Reiten. Und ähm, ich habe ein bisschen nachgeblättert, eines ähm, der ersten Pferde, ähm, die du dann auch geritten bist, mit denen du so klassisch, wenn man so einsteigt, so ein EA springen, dann geritten bist, war auch ähm, war auch die familieneigene Zucht. Ich hatte bei einem irgendwie Belmonts Maxi oder Belmonts Maxi, hatte ich gelesen und ähm, musste ganz ehrlich sagen, den Vater also des, ähm, des Pferdes, Belmont kannte ich gar nicht, musste mal nachgucken, Trakena, ein Trakena-Hengst und ähm, mit dem Papa schon erfolgreich unterwegs war. Genau, das war, was ich nur aus Geschichten hört, ein fantastischer Hengst, also der sich leider früh verletzt hat, hat auch quasi und solche Sachen gewonnen, hat sich dann leider ganz früh äh, verletzt und ja, ich habe dann eben von der Nachzucht ein bisschen profitiert und habe gesagt, ich reite nur, wenn mein Pferd Maxi heißt. Ähm, aber der muss dann mit B anfangen, deswegen Belmont Maxi. Belmont Maxi. Ähm, Großvater war anfänglich ähm, ein großer Trakenermann Mann, ne? oder? Der hat irgendwie auch einige, einige Trakehner gezüchtet. War das so bevor so ein bisschen diese sportliche Ambition von deinem Papa und von dir war? War das so die große Leidenschaft von ihm? Ja, auf jeden Fall. Und man war nicht früher war immer Vielseitigkeit auch noch ein bisschen ein Thema bei uns zu Hause. Mein Onkel ist Vielseitigkeit geritten und daher vielleicht auch ein bisschen mit Trakenern. Also ein bisschen vor deiner Zeit, aber an ein Pferd wirst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr daran erinnern, vielleicht als an Belmonts Maxi. Ähm, darunter mit der, mit der kennen wir dich auch nochmal. Das war Zurika. Zurika war einfach ähm, ein Pferd, ähm, das war ein Familienpferd, oder? Ja, also diese Stute, ich glaube, so ein Pferd nochmal zu kriegen, das wäre der größte Traum. Die hat mir das Reiten beigebracht, meiner Schwester und meinem Vater große Erfolge beschert, also wahnsinnig, mit allen drei von uns äh, S gewonnen. Ich glaube mit mir weiß ich wie viele S-Springen gewonnen, mit Alter von 12, 13, 14 Jahren schon S gewonnen. Also unglaublich. Lebt sie noch? Ja, ja, die lebt ja und ist zu Hause glücklich auf der Koppel. Hat man, habt ihr Stute, habt ihr die Chance gehabt, mit ihr auch noch ein bisschen zu züchten oder ähm, hat das nicht so geklappt? Ja, es hätte geklappt, aber leider es hat die äh, Cushing-Syndrom und dann, oh ja. ähm, mhm. war das dann die, haben wir das probiert mit dem Fohlen, aber es hat dann nicht so geklappt, dann ging es ihr gesundheitlich schlechter und dann haben wir gesagt, soll sie lieber die Zukunft äh, glücklich auf der Weide äh, verbringen, weil so viel von uns gemacht haben wie jetzt irgendwie äh, Fohlen aufzwingen zu wollen. Mhm. Alle, die sich kennen und deine Erfolgsgeschichte einfach auch so ein bisschen mitverfolgen, die werden wahrscheinlich sagen, meine Güte, dem, dem Maxi Lilt, dem scheint die Sonne aus den aus dem Ohren, heißt das, glaube ich, dass das in deinem Leben eigentlich nicht immer so war, das wissen gar nicht alle. Du hast deine Mutter, hast du unglaublich früh verloren. Ja, leider Gottes ist leider, als ich zehn war, ist sie von uns gegangen und war natürlich nicht immer ganz einfach von da und es ist vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt jeden Moment genieße, sag ich jetzt mal, in meinem Leben und immer mir vor Augen halte, dass es eigentlich viel schlimmer sein kann im Leben oder dass es andere Menschen gibt, die es noch viel schlimmer gibt. Deswegen versuche ich einfach jeden Tag glücklich zu sein und weiß es sehr zu schätzen, wie es mir gerade geht. Ähm, jetzt ist es darüber hinaus, aber ähm, wir haben vorhin schon eben Familienpferd bei Zurica gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Papa damit erfolgreich hatte, dass deine Schwester, Rebecca, auch ähm, damit Erfolge hat. Du hast noch einen weiteren Bruder. Ähm, wie wichtig ist darüber hinaus dann so Familie für dich? Wie wichtig ist so einfach der Familien mit Opa oder mit Papa auch zu telefonieren? Wie häufig machst du das? Äh, Papa ehrlich sagt nach jedem Ausritt, ich äh, bin noch nicht im Ausritt, höre ich das Handy schon vibrieren. Das ist natürlich klasse, wie meine ganze Familie dahinter steht. Wenn man natürlich dann mit drei um rausreitet und das Handy schon vibriert, dann kriegt man schon so einen äh, dicken Hals. Aber am Ende bin ich super glücklich, so eine Familie hinter mir zu haben. Und mein Bruder, der schaut Livestream, sein kleiner Sohn schaut alle schon Livestream. Also ich bin einfach super happy, so eine vier Familie hinter mir zu haben. Du hast gerade gesagt, mit Papa ist das so, mit Papa war das eigentlich von, von Anfang an, der ist, auf diese, der ist auf die Turniere mitgefahren und so weiter, lief es immer reibungslos oder gab es da zwischendurch einfach auch mal, weil ich, ich kenne Papa auch ein bisschen, ihr seid euch schon ähnlich, so ein bisschen in ein paar Punkten, gibt es da Reibungspunkte? Ja, ich denke, Vater und Sohn ist ja immer nicht ganz so einfach, gerade wenn man vom eigenen Vater trainiert wird, nach der Zeit meint man, man weiß es besser so ungefähr und dann äh ja, schreibt man sich mal an, aber am Ende vom Tag hält man immer zusammen. Und was natürlich auch, ich sag mal, er hat seine Karriere quasi für meine und die von meiner Schwester geopfert, hat seine guten Pferde uns gegeben. Natürlich macht auch nicht jeder Vater für seine Kinder. Dennoch muss man ganz ehrlich sagen, ich bin auch Vater, weiß wie das ist, das machen Väter schon auch gerne, weil sie im Endeffekt auch sich unglaublich daran erfreuen, wenn das so läuft, einfach auch mit den Kindern. Und gerade bei deiner Karriere war das eben faszinierend, finde ich, wie schnell das ging. Du hast gesagt, so mit zehn bist du angefangen und dann bist du ungefähr so in anderthalb Jahren oder fast so in zwei Jahren von E auf S. Und dann hast du ähm, mit 15 schon dein goldenes Reitabzeichen bekommen. Das ist so eine Zeitspanne, die ist eigentlich relativ kurz. Andere, die auch mit 15, Christian Armer hat mit 14 zwar das goldene Reitabzeichen, ja. oder, ähm, die sind aber schon viel, viel früher angefangen. Du hast Im Endeffekt hast du schon am Anfang richtig Zeit aufgeholt. Ja, Gott sei Dank. Und wie gesagt, mit Zurich hatte ich natürlich das passende Pferd, die es mir ermöglicht hat, den steilen Aufzieh, Aufstieg zu nehmen. Und man braucht in unserem Sport weiß jeder immer das passende, den passenden Partner dazu. Und ich hatte natürlich wahnsinnig Glück, so ein Pferd zu haben. Du hast Zurika ja auch noch gerade mal angesprochen und ähm, ganz am Anfang haben wir schon erzählt, Klippenhaus gibt es schon ein bisschen länger. Und eine deiner ersten großen Stationen ähm, war Preis der Besten. Und das ist jetzt, wie gesagt, fast zehn Jahre her. Ähm, du warst 15, du warst 15 Jahre. Und ähm, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Bildmaterial gefunden bei uns im Archiv. Da haben wir nämlich ähm, bei ihm im Wohnwagen mit Papa zusammen. Und da gab es schon mal einmal die ganz, ganz klassische Frage, die man einem jungen Mann stellt. Aber hören Sie mal selber. Du dir vorstellen, dass du Schwerst, warum soll ich mir ja, es hat sich einiges getan in, vielen, in den vielen Jahren. Er ist glücklicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, ist er nicht Orthopäde geworden. Mhm. Trotzdem, in diesem Interview kam es auch noch mal so ein bisschen raus, Habt ihr es aber auch relativ geschickt gemacht in dieser Jugendzeit, dass du Schule nicht ganz außer Acht gelassen hast? Schule war muss. Wer war, das in der, wer war das bei euch zu Hause, der gesagt hat, meine Güte, reiten ist zwar schön, Maxi, aber Schule ist muss? Das war meine Oma, die mir eigentlich tagtäglich äh, in den Arsch getreten hat, sage ich jetzt mal. Äh, ohne die hätte ich es wahrscheinlich nicht bis mit meinem Studium und allem geschafft. Äh, Gerade, ich meine, ist ja auch nicht so einfach, jeden, jeden Woche ab Mittwoch irgendwo in der Weltgeschichte rumzufahren und dann noch das schulische nebenher zu machen, aber durch meine Oma, die mich da jeden Tag getriezt hat, was mir auch ziemlich auf die Nerven ging, aber am Ende hat es ausgezahlt. Das ist so ein bisschen wie die Familie, ne? der, irgendwie der Zusammenhalt, das ist, ähm, dass man einfach auch auf den, auf den Jungen ein bisschen aufpasst, dass er da dass er was wird. Wer war damals eigentlich, wer war damals sportlich so dein Vorbild? Gab es da schon welche, wo du gesagt hast, Mensch du, die, ähm, die finde ich, find ich interessant, da, äh, in diese Fußstapfen möchte ich mal treten? Wenn ich nicht Orthopäde werde? Ja, wir haben ja gerade das Interview von 2009 gesehen, äh, gesehen, da habe ich auch schon die zwei Namen genannt. Christian Ahlmann und Markus Ening, das sind natürlich Namen, die man jetzt immer noch im Sport sieht. Und wenn man da natürlich eines Tages mal hinkommt. Du hattest nach Abitur damit eben die Befugnis eben auch zu studieren. Und du hast dann auch angefangen zu studieren, hast hast studiert. Was war für dich so die Motivation, dass du gesagt hast, nein, ähm, jetzt will ich jetzt will ich einfach auch das nochmal, das will ich einfach auch nochmal, das ist, wenn man so alt ist, dass man studiert, das kann kann nicht nur von Oma kommen, das kann auch nicht nur von Vater alleine kommen, da muss von dir auch ein bisschen was gewesen sein, dass du gesagt hast, Mensch, ähm, äh, ich möchte meinen mein Geist eigentlich auch noch ein bisschen fördern. Es war so, ich wollte mir jetzt sicher sein, dass vielleicht Reiten der richtige Weg ist und nicht, dass ich mir, wenn ich dann 30 bin, irgendwann denke, Mist, hätte ich doch mal studiert. Deswegen habe ich gedacht, probiere ich erst mal das, ich war ja erst 18 Jahre alt und dann ähm, habe ich gedacht, probiere ich das mal aus, ob das vielleicht mein Weg ist. Aber dann nach drei Jahren war mir eigentlich ziemlich klar, für mich gibt es nur Reiten. Du hast nicht in, du hast nicht in Deutschland studiert, ne? du, hast in, du hast in Österreich studiert? Genau, in Innsbruck, um eben die Wartesemester für Medizin, mehr, dass sie sich noch erweitert und ich dann eben eine Chance habe, irgendwann Medizin ah, okay. zu studieren. Was ja auch super funktioniert hat. <lacht> Na gut, aber wie gesagt, das ist mit dem, mit dem Studium, ähm, das ist, ähm, nimmst du noch ein bisschen was davon mit, dass du sagst, meine Güte, das waren, ein paar, waren interessante Sachen dabei, wo du jetzt einfach auch noch von profitierst? Ja, gerade in so einem Studium reift man natürlich unwahrscheinlich und gerade ich habe ja Business und Management ähm, studiert und es, davon profitiert man auf jeden Fall jetzt noch. Es gibt in der Karriere gibt es so Highlights, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt aber neben den Highlights gibt es auch so Tiefpunkte. Gab es bei dir auch, gerade so in der Zeit, auch noch auch so Tiefpunkte, wo du es dann auch vielleicht mal in Frage gestellt hast, dass du gesagt hast, meine Güte, das schaffe ich nicht, oder ähm, ich werde nicht gut genug vielleicht, um das Ganze einfach auch so professionell zu machen, wie ich, wie ich es mir anfänglich mal erträumt habe? gefühlt gibt es wenig Sportarten, wo also es so viele Tiefpunkte gibt, wie in unserem. Also das könnte mir jedes zweite Wochenende manchmal so gehen, dass du denkst, boah, was... Also der Erfolg das hält, er hält immer nur ganz kurz irgendwie, da kannst du noch was gewinnen, aber wenn es schlecht läuft, dann bist du gleich wieder am Boden. Hoch geht's, äh, äh, dauert ziemlich lang und runter ziemlich schnell und dann stellst du dir die Öffnung, mal die Frage, boah, bin ich wirklich gut genug oder war es der richtige Weg, nur zu reiten oder... Aber dann im Großen und Ganzen, wenn man es sieht, bin ich doch sehr froh, den Weg gegangen zu sein. Gibt es da so Mechanismen oder gibt es da so Sachen, so Situationen, wo du sagst, meine Güte, dann halte ich mir immer Folgendes vor Augen, dass ich dann irgendwie was, was mache oder irgendwas tue, was, was mich dann einfach wieder auf den rechten Pfad bringt und mich einfach wieder passend motiviere? Wenn man mal so ein Wochenende hat, wo es vielleicht nicht so läuft, was wahrscheinlich jeder mal hat, ähm, dann schaue ich mir ganz gerne mal ein Video an, wo es vielleicht gut läuft und eine gute Atmosphäre und guten Publikum, und dann kriegt man wieder die Motivation und sagt: Genau das, deswegen mache ich den Sport und da möchte ich wieder hinkommen. Jetzt, wenn wir uns ein bisschen auch zurück erinnern an die Karriere von Maximilian Lill, waren es auch unterschiedliche Pferdetypen? die du hattest. Was aber häufig dabei war, es waren einige dabei, die nicht so richtige Klassiker waren, sondern da waren einfach auch ein paar andere dabei. Gibt es einen Pferdetyp, wo du einfach sagst, meine Güte, das, das liegt mir besonders oder welcher Pferdetyp hat dir bisher in deinem Leben eigentlich so am meisten Spaß gemacht und am meisten Freude bereit? Freude! in meinem Leben habe ich schon so viele Pferde geritten, am Ende, die die Null springen, die machen am meisten Spaß. <lacht> Und ähm, einer von denen, mit denen du ganz erfolgreich ähm, gewesen bist, muss man jetzt sagen, war ein schöner Vergangenheit, ähm, ist Cappuccino gewesen. Erinnern wir uns sehr, sehr gut. Ähm, ein Pferd, welches dann eine Laufbahn hatte, welches wir dann bei den Weltreiterspielen erlebt haben. Ähm, wie war das, wenn man einfach ein Pferd reitet, auch erfolgreich reitet und das dann, ähm, dann später dann auch noch bei in Trine bei der Weltmeisterschaft sieht? Ja, habe mich natürlich gefreut, dass er, dass er das dahin geschafft hat und der hat es natürlich verdient, da zu sein. Und ja, natürlich mitgefiebert in 3 und haben wir jede Runde angeschaut und war natürlich super happy, ihn da zu sehen. Wir haben auch noch ein paar ähm, Bilder ähm, von Cappuccino, die können wir auch noch mal einspielen. So, ist ein bisschen Heimturnier für dich. Ja, München, ja genau. Ja, wie man sieht, die Reiterei war damals noch etwas wilder. <lacht> Und äh, ja, Cappuccino auch nicht der klassische Pferdetyp, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, München Heimturnier macht immer Spaß dahin zu kommen. Ich glaube, da waren wir auch in dem Wochenende eine am großen Preis. Das war natürlich auch ein klasse Erfolg. Pferd, ähm, welches aber auch echt ein großes Herz hatte, ne? So ein klassischer, einfach ein Fighter-Kämpfer. Ein Fight, ja. Von Tag 1 konntest du die schwerste Prüfung reiten und könntest. Um, kannst du 52 Wochen im Jahr Turnier reiten, so ungefähr? Der hat immer gekämpft. Also, das braucht man auch, so ein Pferd. So ein Pferd braucht man, ist das auch so ein bisschen so mit ein Grund, wenn man, wenn man zu einem Weltreiter spielen will, dann braucht man einen, der einfach der Messer zwischen den Zähnen hat, der ein richtiger Fighter ist? Hundertprozentig. Gerade, ich meine, der Weltreiter spielt über vier Tage, braucht so ein Pferd, der auch noch am Sonntag für einen, für einen kämpft, der die Power hat. Auch wenn er müde ist, hat er trotzdem immer alles gegeben. Und der springt mit einem durch, durch die Hauswand. Gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat auf Weltreiterspielen, der auch wenn man mal sich vertut, der kämpft trotzdem weiter und gibt einfach unheimlich Sicherheit über einen hohen Parcours. Danach war es dann so nach München ähm, ist jetzt fast genau zwei Jahre her, ein bisschen, bisschen mehr. Ne? Ich glaube irgendwie im August oder so sind es glaube ich zwei Jahre her. Ähm, da bist du hier ähm, nach Hennef gekommen zu Andreas Knippling. Weshalb Andreas Knippling? Wie kamst du zu den Oder oder wie ist das so, wie ist es so zu, in die Wege geleitet worden? Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also Andreas kennt man natürlich, hat man auf vielen Turnieren in Österreich oder wo auch immer öfters mal gesehen. Und den Namen kennt man natürlich im Sport auch. Und im Balwe an der Bar, ähm, hat Andreas zu mir gesagt, Max, ist ja alles super schön und gut, aber irgendwann muss du auch mal weg von zu Hause, einfach mal neue Erfahrungen lernen. Äh, mal ein bisschen an der Dressurarbeit äh, feilen. Das hat damals noch nicht so gut geklappt, würde ich behaupten. Und er hat mir dann eben ein paar Stellen vorgelesen, wo er mir helfen könnte hinzukommen. Und ich habe mir noch vorgeschlagen, ich könnte auch gleich zu dir kommen. Ja, gemacht getan, gesagt getan. Und dann kurze Zeit später war ich dann eigentlich schon mit sechs Pferden beim Andreas im Stall und bin, wollte eigentlich nur für vier Monate oder drei Monate bleiben. Ja, hat sind jetzt schon zwei Jahre und vielleicht noch viele weitere oder hoffentlich noch viele weitere. Guck mal, das beantwortet schon die Frage, die ich gleich hatte. Hättest du dir das vorgestellt, dass es so lange ist? Ähm, das Interessante: Er hatte dir damals schon angekündigt, ähm, dass er an so ein paar Punkten, die du bis dato vernachlässigt hattest oder was auch immer, du hast es selber angesprochen, Dressurarbeit. Wobei diese Dressurarbeit, ich gar nicht so hervorheben will. Ähm, ich habe selten erlebt, dass ein Reiter in so kurzer Zeit auch wieder ähm, an seinem Stil so arbeitet. Also wir haben das an dem ein, bei der einen Runde gesehen, ähm, die Wade war früher schon mal ein bisschen lockerer, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt hat man fast das Gefühl, die ist wie festgeklebt. Ähm, hättest du es damals schon gedacht, dass das, so eine, dass das wirklich so eine harte Schule wird hier bei Andreas? Ja, ich habe mich ehrlich gesagt damals gar nicht um meinen Stil gekümmert. Das war mir eigentlich relativ egal. Schnell und null rüber wollte ich. Und ja, es war doch eine harte zwei Jahre, aber bin natürlich jetzt super. Wenn ich jetzt mal mein, damals meine Runden habe, ich mir selten angeschaut. Das war schon ein Kampf äh, immer in jedem Parcours und jetzt bin ich natürlich meine Runden zu sehen, bin ich auch ein kleines bisschen stolz drauf, auf die Arbeit von Andreas und mir, was wir da hinbekommen haben in zwei Jahren. Wenn man über Andreas Kniplink redet, all diejenigen, die ihn länger kennen, die wissen, die wissen, er ist ähm, natürlich Ästhet, er legt sehr, sehr viel Wert im Endeffekt auch wirklich da drauf, wie das dann einfach aussieht, einfach auch weil die Funktionsweise danach einfach auch ein bisschen viel größer ist, ähm, er, ist er ist penibel. Kann man einfach so sagen, im, im positiven Sinne, ähm, sind das auch so Punkte, die du auch einfach, wo du gesagt hast, meine Güte, das sind auch so ein bisschen Lehrjahre, das, das nimmt man auch so ein bisschen mit? Oder was sind so auch noch weitere Punkte, die du hier einfach von Andreas gelernt hast? Ja, das Penible, wie man Andreas <lacht> sehr gerne auch nennt, ähm, ist, dann, ist ja jetzt nicht nur auf das Dressurreiten, das, ähm, das ich hier gelernt habe, es sind ja auch einfach Dinge, wie man mit dem Pferd umgeht, dass man sein Sattelzeug, wie man das behandelt, den Stahl sauber macht. Das sind einfach so viele Punkte, die ich hier gelernt habe, gerade im Management rund ums Pferd. Und ja, da habe ich sehr viel mitgenommen, die ich wahrscheinlich früher auch immer sehr, ja, nicht, nicht so drauf geachtet habe. So, jetzt kommen schon die ersten Fragen, die reingereicht werden von all denjenigen, die nämlich deinen Hansik mit Eimer gerne hätten. Du brauchst keine Angst haben, sie sind im Vorfeld signiert. Also der ganze Freundeskreis von Maximilian, der ganz ergiebig jetzt natürlich passende Fragen schreibt. Ich weiß nicht, ob einer jetzt dabei ist. Was war das, was war das persönliche Highlight dieses Jahres? Dürfen wir noch gar nicht vorwegnehmen? Kommen wir gleich noch drauf, oder? Ja. Ich Leipzig. Ich schon. Ja, genau. Leipzig. Also derjenige, der es gefragt hat, kommt gleich noch. Ähm, nicht nur im Wort, sondern auch noch im passenden Bild. Jetzt gibt es gibt es schon Ziele für das Heimspiel in München dieses Wochenende. Das könnte schon fast eine Frage gewesen sein von einem der Freunde, die die jetzt, jetzt irgendwie so ein bisschen eine Falle stellen wollen. <lacht> ja, also, sportliches Ziel ist auf jeden Fall am Sonntag ganz mal vorne dabei zu stehen. Gerade weil Checker so gut drauf ist und ich glaube auch in einer ganz guten Form bin und haben uns natürlich einiges ausgemalt für dieses Wochenende. Und die Münchner, oder besser gesagt die Bayern, die lieben das schon so ein bisschen. Wir hatten in den Jahren zuvor auch, ob David Will auch andere, die sich das so ein bisschen, immer so ein bisschen parat legen, in München, in der Olympiahalle irgendwie ach, zu gewinnen oder voran dabei zu sein, das hat schon was. Gerade zu Hause, einfach am ja gut zu sein, das ist einfach ein, Ja, gerade nach Hause zu kommen nach Bayern, das ist ein Wahnsinnsgefühl. und freut man sich immer wieder nach Hause zu kommen. Eine Frage gibt es noch. Hast du noch einen Traum, den du dir noch erarbeiten möchtest? Also da geht es um Arbeiten, also das müsste schon wahrscheinlich schon ein bisschen ein sportlicher Traum sein, den man da haben. Ja, träume hat man immer und an dem arbeite ich jeden Tag, dass man immer weiterkommt und sich immer verbessern will. Und dafür arbeiten wir jeden Tag. Also Träume immer mehr Erfolg, wie das wünscht sich wahrscheinlich jeder. Das, das glaube ich auch. Weiter geht's. Ähm ich bin noch ein bisschen bei Andreas Knippling und da habe ich so ein bisschen so die Frage, wie, Sie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr so zusammenarbeitet, gerade wenn ihr schon seit zwei Jahren so ähm, zusammenreitet, ist das nur ein fachliches Fachsimpeln oder geht das auch manchmal, ich will nicht sagen in Streitigkeiten, aber dass man da so seine eigenen Standpunkte auch so ähm, durchsetzt, umsetzt? Ja, gerade, weil Andreas und ich sind ja auch ähm, auf einer freundschaftlichen Basis ziemlich gut befreundet und dann ist es ja auch immer, ja, diskutiert man natürlich schon mal ganz gerne auch, ich habe natürlich wahnsinnigen Respekt vor Andreas, aber da man sich, da ich mich so ganz gut mit dem verstehe, sage ich ihm auch meine Meinung oder Dinge, die ich vielleicht anders sehe oder so und dann diskutiert man auch darüber und ja, das ist auch kein Problem für den Andreas. Das Jahr 2018, das ging dieses Jahr schon für dich eigentlich boah, richtig richtig los. Ganz Anfang des Jahres kommt, ähm, ähm, gab es die Möglichkeit, Leipzig mitzureiten. War es eigentlich das erste Mal, dass du Leipzig geritten bist, dieses ja, Jahr? Ja, war das erste Mal, ja. Und ähm, Leipzig-Weltcup ist was Besonderes. Als du hingefahren bist, hast du dir ja schon gesagt, meine Güte, dieses schaue ich einen raus? Oder war, oder wie war deine Einstellung alleine schon beim Hinfahren? Ja, ehrlich gesagt, wie gesagt, war auch einfach das Fern wieder super in Schuss und eigentlich gedacht, boah, wir können was reißen, wir brauchen uns nicht äh, irgendwie Angst vor den anderen da zu haben oder vor der Höhe oder sonst irgendwas. Und war natürlich von vornherein klar, wir wollen am Sonntag dabei sein. Und ähm, wie es am Sonntag dann gelaufen ist mit dir und Checker, das schauen wir jetzt auch nochmal an. Da haben wir natürlich auch noch den passenden Bildausschnitt. Ups, das ist relativ, <lacht> re, relativ schneller. Also das Entscheidende war natürlich nachher ähm, die BKV. Ich weiß gar nicht, haben wir das noch ein bisschen in etwas ausführlicher Länge? Dann könntest du nämlich uns noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, es, gibt, es, gibt die BK, es gibt die BKV. Wie ist, das, wie ist das mit Checker? Ist das einer, der im Laufe eines Wochenendes sich so reinwuft? Der, so der sich von, von Runde zu Runde einfach so steigert? Ist das einer, der von Anfang an da ist? Oder ähm, was ist so das, was... was was Checkers einfach mit ausmacht. Ja, jetzt mittlerweile ist es so, dass der eigentlich von Anfang an da ist, aber da er so unheimlich vorsichtig, also unglaublich vorsichtig ist, ist es am besten. Da also muss man am Anfang immer schön Piano anfangen, auch mal eine kleinere Runde. Ah, oh, guck mal, jetzt haben wir, jetzt haben wir Geld. Guck doch mal, jetzt haben wir das noch mal. Also das ist die Son das ist jetzt die Sonntagsrunde, die wir jetzt hier haben. Und ähm <lacht> so, da war die Freude groß. Jetzt hast du Schecker auch schon eine geraume Zeit, jetzt schon im Stall. Wir für uns als Außenstehende, können wir sagen, da gab es eine Veränderung bei Schecker. Man hat diesem Pferd immer ein großes Talent zugesprochen, trotzdem hatte man immer so ein bisschen dieses Gefühl, ach der stand sich ein bisschen im Wege manchmal und es ist nicht so diese klassische Karriere, die dieser Schimmel gemacht hat, die man ihm als Außenstehender sonst eigentlich so zugetraut hätte. Was habt ihr verändert, wie habt ihr es geschafft, dass ihr so eine, weil das ist jetzt schon eine Kontinuität, jetzt nicht nur im Jahr 2018, sondern einfach über die ganze über die Zeit hinweg, die ihr einfach die ihr einfach so hineinbekommen habt in das Pferd. Ja, Checker ist einfach ein wahnsinnig großer Charakter und den muss man wirklich verstehen. Und das hat sich jetzt über die Jahre entwickelt oder gerade mit der Erfahrung von Andreas das hat mir da wahnsinnig viel bei geholfen, weil er so Genie und Wahnsinn ist da auch oft sehr nahe beieinander. Und, ist, ja. das so ein bisschen, ist das so ein bisschen Wahnsinn? Was ist so, was ist so das Wahnsinnige so ein bisschen? Ja, oder, oder wenn du da einen kleinen Fehler machst bei der Dressurarbeit, wenn du einmal ungeduldig bist, wenn du einfach ungeduldig bist, dann bist du drei Wochen später wieder am Nacharbeiten. Oder wenn du merkst, du hast einmal ein bisschen wenig Zeit und wirst ungeduldig mit ihm, möchtest du ihm schnell weg und reizt nur kurz, wieder wieder es wieder ausbaden. Und da, oder wenn aber vor zwei Jahren, da war ich auch ein bisschen ungeduldiger mit dem Pferd noch, wenn das nicht gleich so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Und Andreas redet da immer mit mich rein, dass ich halt bleiben soll und sieht, es zahlt sich halt jetzt unglaublich aus und checkt, die ganze Arbeit, die man reinsteckt, zahlt er mir jetzt zurück. Ja. Merkt man so ein bisschen an der Arbeitseinstellung von dir, auch wenn man, wenn man selber so ein bisschen älter wird, dass man im Endeffekt einfach auch so, so Attribute wie Ungeduld und sowas schon mal ein bisschen beiseite lässt? Ja, gerade Ungeduld ist bei mir ein großes Wort. Ich habe hier so, so ein Armband, da steht äh, Patience drauf, Geduld. Und das ist immer, wenn ich merke, so, ich bin mir ein bisschen ungeduldig, schaue ich da einmal aufs Armband drauf und versuche wieder einfach ein bisschen geduldiger zu sein. Und am Ende kommt man dadurch, denke ich, gerade wenn man mit, mit einem Lebewesen zusammenarbeitet, zusammenarbeitet deutlich weiter. Das Jahr 2018 kann man fast so ein bisschen sagen, des einen Freud, ähm, und des anderen Leid. Und da müsste man eigentlich so ein bisschen umdrehen. Das einen Leid ist so ein bisschen des anderen Freud. Ähm, ähm, Andreas hatte sich, Andreas hatte sich verletzt. Das war total blöd. Ähm, was dann aber sich daraus ergab, war, ähm, dass er, und das fand ich auch eine, eine tolle Geste, einige seiner tollen, guten Pferde, die er sonst eigentlich gerne geritten hätte, ähm, einfach ähm, dir zum Reiten gegeben hatte. Ja leider. Gleich am Anfang vom Jahr hat sich Andreas in Mora in Portugal verletzt und ist dann gleich mindestens ein halbes Jahr ausgefallen und hat mir dann seine Pferde gegeben. Natürlich ein großes Stück und hat jetzt auch nach der Zeit, wo er wieder reiten kann, hat er mir trotzdem die Pferde weggenommen und bin ich natürlich sehr dankbar für sowas. Muss man, würde auch nicht jeder machen und das ist natürlich klasse für mich, ich profitiere natürlich davon. Ein Pferd, mit dem du ebenfalls Erfolgsgeschichte in diesem Jahr geschrieben hast, ist Eldorado gewesen. Ähm, schließt sich dann so ein bisschen an. Jetzt sind wir wieder beim Heimspiel im Endeffekt. Ähm, jetzt sind wir wieder in München. Jetzt nicht in der Halle, ähm, sondern jetzt sind wir nochmal Pferd international. Ähm, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Also, du mit Eldorado nach München gefahren bist, dass du schon auf dem Schirm hattest und sagst, meine Güte, da will ich Sonntag im großen Preis gut abschneiden. Weil das war, war das ein bisschen eine Überraschung für dich, dass das schon so gut funktioniert in München? Äh, ehrlich gesagt nicht, eigentlich warten wir in einen anderen Plan war zu diesem Zeitpunkt vielleicht dann nicht 100% fit für einen großen Sonntag oder El Dorado Sonntag zu reiten, aber auf dem Heimturnier einen großen Preis nicht mitzunehmen. Auf gar keinen Fall, geht natürlich gar nicht. Und dann äh, habe ich zu meinem Andreas gesagt, Andreas, scheißegal, ich probiere es einfach. Ja, und dann hat natürlich super für mich gefeitet. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ähm, bei Eldorado, auch da, ähm, anfänglich sah das schon sehr, sehr gut aus, auch, aber die Schritte waren sehr, sehr schnell, die der eigentlich so gemacht hat. Ne? Im Endeffekt von ähm, den ersten Runden bis jetzt eben in diesem Jahr schon ähm, einfach einen großen Preis zu gehen. Ähm, was, ist das, was ist das, was ihn so auszeichnet? Was ist das, was, was die Besonderheit an Eldorado ist für dich? Ja, Eldorado, der hat einfach einen unglaublichen Kampfgeist. Der ist ja nur mit seinen 1,60 m oder wie groß er ist. Das ist ja ein größeres Pony, sage ich jetzt mal. Aber der auch, der, der springt mit einem durch eine Hauswand durch und kämpft bis zum letzten Sprung. Was am Anfang immer ein bisschen schwierig war, weil der hat so viel Energie, obwohl er so klein ist. war ganz schwierig für mich zu bändigen, weil der, der, wenn der einmal ins Rennen gekommen ist, den wusste ich gar nicht, mehr, wie ich ihn anhalten soll. Und hat sich natürlich dann von Turnier zu Turnier, hat sich das immer sich besser mit mir zusammengespielt. Und dann hat man gesehen, wo es von Turnier München, Wiesbaden, hat er sich einfach super entwickelt und ja, konnte immer direkt auch in großen Preis gehen oder große Springen gehen. Du hast schon einige von den großen Stationen jetzt angesprochen. Das Jahr 2018 natürlich auch ein bisschen mit deshalb, weil Leipzig am Anfang einfach schon gut war, wenn am Anfang des Jahres schon mal einmal ganz kurz so ein, ähm, so ein Ass auf den Tisch legen kann, ist ja schon mal gut. Aber es gab dieses Jahr auch einiges an guten Möglichkeiten für dich als junger ähm, Reiter im Endeffekt zu reiten. Das ist wichtig für euch, dass ihr im Endeffekt einfach auch auf den großen Plätzen, auf den großen Turnieren im Endeffekt auch weiter Erfahrung sammeln könnt. Es gibt dann unglaublich Sicherheit, gerade zum Turnier, dass man mal die Chance kriegt, in Leipzig reiten zu können und dann vielleicht auch noch mit Erfolg nach Hause zu fahren. Es gibt einfach einen Auftrieb fürs ganze Jahr. Selbst wenn man vielleicht nicht so erfolgreich ist, trotzdem mal da gewesen zu sein, mal solche Springen geritten zu haben. Es gibt dann einfach unglaublich Sicherheit. Und aus dieser aus Erfahrung fürs nächste Springen mit, dass man dann auch einfach souveräner agiert? Ja, auf jeden Fall. Also Das kann ich nur jedem empfehlen, auch mal wenn es. Selbst wenn man mit zwei um rauskommt, allein in so einem Springen mal dabei gewesen zu sein und auch mal auf so einem großen Turnier mal den ganz großen Namen beim Vorbereiten zuzuschauen ist einfach eine Riesenerfahrung und die kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ich so ein bisschen in den letzten Jahre einfach so durchgucke, da sind unsere Bundestrainer mit für verantwortlich, dass im Endeffekt dass die jungen Reiter die Chance da bekommen. Es hat jeder eigentlich immer mal wieder so eine, so eine Chance bekommen, auch nicht irgendwie nur ein Turnier, entweder geht es oder stirbt, sondern einfach auch wenn es, wie du gesagt hast, man nicht so gut lief, dann trotzdem nochmal ein zweites oder auch ein drittes Turnier machen, damit man im Endeffekt auch so ein bisschen die Angst verliert, diese Scheu vor diesen vor diesen großen vor diesen großen Turnieren, da, ähm, die man da einfach hat. Hast du dich da im Endeffekt auch gut gefühlt, dass du gesagt hast, meine Güte, da haben, da haben so Bundestrainer einem auch wirklich so den passenden Möglichkeiten, den passenden Push gegeben? Ja doch, auf jeden Fall. Und man bekommt ja auch nicht, wie, wie du gerade schon angesprochen hast, nicht nur eine Möglichkeit, man darf immer mal wieder. Gut, aber am Ende muss man trotzdem, wenn man die Möglichkeit abliefern, sonst äh, darf man sich wieder hinten anstellen. Darf man sich wieder hinten anstellen. Ähm, das Leben so in diesem, in dieser, als, als Sportler ähm, hat so ganz besondere Reize, ganz besondere Gefahren natürlich auch, die man einfach da so hat. Was war der Reiz, als du gesagt hast, meine Güte, ich möchte Profi werden? Ist es der, diese, allein diese sportliche Auseinandersetzung? Ist es, dass man im Rampenlicht steht am Ende? Ähm, oder ist es, was ganz anderes zu machen, als die anderen zu machen? Was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, Mensch, ich will Profi werden? Gerade das Gefühl, was man vielleicht vorhin kurz im Ausschnitt gesehen hat, die Faust zu machen nach dem letzten Sprung, die, die Leute jubeln hören, das ist einfach das, so ein Gefühl, das man da kriegt, das weiß ich nicht, habe ich nicht selten in meinem Leben gehabt. Und Man möchte es wie ein Rausch, man möchte, man, man möchte mehr haben davon. Und deswegen versucht man immer mehr Erfolg zu haben und deswegen will man unbedingt nach ganz oben. Jetzt ist dieses Leben im Endeffekt, was ihr dann führt, was dann geht es wieder in den Lkw, ähm, dann geht es wieder hin. Geht's wieder. Das ist wie, wie so ein Vagabund. Wirklich, das ist ähm, zu Hause, seid ihr wenige Stunden im Endeffekt nur. Ähm, Gibt es trotzdem so fast wie so Rituale, dass man sagt, meine Güte, wenn man dann zu Hause ist, dann mache ich was Besonderes, um eben nicht nur ein Vagabundenleben zu führen, sondern im Endeffekt auch fast wie so ein sesshafter Vagabund zu sein? Ja, Ritual zum Beispiel, jetzt haben wir gerade Dienstagabend Stammtisch. Jeden Dienstag verpasse ich jetzt gerade schon. <lacht> nee, aber keine Angst, die hören wahrscheinlich alle fleißig zu. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Ne, Klippe raus, gibt's auf dem Handy. Nee, aber ehrlich gesagt, wenn ich bin nicht ein Wochenende zu Hause bin, wäre ich schon ganz nervös und will wieder los in den LKW und wieder aufs Turnier. Also ich, ich weiß nicht, ob sich das im Alter vielleicht ein bisschen verändert, aber momentan ist es noch, bin noch so heiß aufs Turnier reiten, würde am liebsten jede Woche los und möglichst viele Springer reiten. Ähm, wenn man so gut ist, wenn es so gut läuft, wie das jetzt hier auch ist, ähm, auch wenn man sich daran erfreut, gibt es so ein paar Rituale, wie du dich belohnst, dass wenn du zum Beispiel sagst, meine Güte, wenn ich gut war, ähm, jetzt nicht nur die Bäckerfaust oder nicht nur irgendwie den Scheck den entgegennehmen, sondern ähm, wo du dann sagst, Mensch, das ist so ein Punkt, da belohne ich mich dann für meine guten Taten, wie auch immer die aussehen? Äh, Habe ich vielleicht anfangs, aber da, da der Misserfolg so schnell wieder kommt, kann man sich eigentlich gar nicht so lange darüber den Erfolg freuen, weil es geht auch ganz schnell wieder am nächsten Wochen, nächsten Donnerstag geht es dann halt schon weiter und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Jetzt gefällt dir das hier oben in, in Hennef in der Nähe von Köln, glaube ich, schon ganz gut. Wie ist das denn eigentlich? Du bist Bayern-Fan. Andreas ist glaube ich Köln-Fan, oder? Genau. Hört Ab da die Freundschaft eigentlich auf? Oder, ähm, ja, ich wurde jetzt gezwungen, anfangs äh, jetzt immer mit ins köln zu gehen. Also hat mich Boah. Das, ja, denkt man, das geht nicht, aber muss man sagen, Köln, gut, jetzt zweite Liga macht natürlich keinen Spaß mehr, aber äh, Stadion ist auch super, Stimmung ist, ist gut und ich bin eh einfach Sportfan, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Was macht ihr dann, was macht ihr dann, wenn Bayern, wenn Bayern und damals, jetzt dauert ja. das wieder ein bisschen, bis sie hier hinkommen, im äh, jeden Fall, seid, ihr dann, seid ihr dann zusammen, habt ihr euch zusammen angeguckt oder jeder in seiner, eigenen, in seiner eigenen Kurve? Ja doch, wir waren immer zusammen angeschaut. Ähm, Gibt es noch so wie so einen Lebenstraum für dich, dass du sagst, meine Güte, wir hatten das vorhin schon mal die Leute, aber jetzt gar nicht, was den Sport angeht, sondern Sport beiseite, wo man dann einfach mal sagt, Mensch, das möchte ich trotzdem noch mal neben meiner Reiterei noch mal erleben? Eigentlich nicht so. Ich lebe so einen Tag hinein. Der Sport. So jeden Tag einfach glücklich sein und... Der Sport steht im Vordergrund. Ja, Sport auf jeden Fall im Vordergrund. Normalerweise machen wir das immer so, dass wir so ein, am Ende immer so ein Speed-Interview haben. Ne, da wird immer ne, irgendwie Sekt oder Selters, Bier oder Whisky oder was auch immer. Ähm, so junge Sportler wie du, die haben gar nicht so ein großes Interesse am Alkohol, das nee, wissen nee, wir. Ähm, wir haben vorhin gesagt, Freude gibt es auch anders und so kann man machen. Deshalb gibt es auch eine ganz andere Fragestellung, sondern es ähm, werden jetzt kurze Fragen gestellt, auf die du nicht mit ganzen Sätzen, sondern wenn möglichst nur mit ein paar Worten am Ende antwortest. Erste Frage ist, ähm, Maximilian Lill hat seinen eigenen Boxkampf. Zu diesem Boxkampf muss sich jeder Boxer eigentlich immer eine Einlaufmusik vorstellen. Kennt man immer, wenn die Jungs dann rein, rein rannten und so weiter. Wenn bei deinem Boxkampf welche Musik würde laufen, wenn du, ein, wenn du reinlaufen würdest? Dann gibt es nur einen Song, den höre ich vor jedem wichtigen Spring, How You Remind Me Nickelback. Das hörst du vor jedem vor jedem Ja, nur vom großen Preis. Vom großen. Preis. Und das ist für dich auch so ein bisschen so wie Motivation und ähm, ja, dann also weißt du, du so ein Maschine anmachen, in den Tunnel gehen und dann geht's los. Wenn es eine Sache gäbe, ähm, die sie, die du an dir die du an dir ändern könntest, wo du sagen würdest, mein da gibt es noch so einen Punkt? Ey, wenn ich den irgendwie noch mal abgeändert bekomme, das, das wäre. Was wäre das für ein Punkt, den du gerne noch an dir ändern würdest? Muss auch nicht jetzt sein, kann auch in fünf Jahren jetzt sein. Ja, wie gesagt, vielleicht einfach ein bisschen ordentlicher im Leben sein, so mit Aufräumen und Penib bisschen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr wie Andreas, ein bisschen, bisschen penibler. <lacht> Muss nicht ganz so penibel sein, aber ein bisschen penibler wird nicht schaden vielleicht. Noch ein paar Jahre, noch ein paar Jahre hier bei, bei Andreas vielleicht, vielleicht wirst du dann ähnlich, ähnlich penibel. <lacht> ähm, kannst du dich daran erinnern, ähm, wo du die, das angenehmste und tollste Essen mal erlebt hast? Wenn ja, wo war das? Und kannst du dich noch ungefähr daran erinnern, was das war? Wiener Schnitzel in unserer Stammkneipe. <lacht> Wiener Schnitzel, was wahrscheinlich die Freunde jetzt gerade zu sich nehmen und du leider dieses, an diesem Wochenende leider nicht, Menschenskinder. Ähm, welcher Mensch kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort erfolgreich hörst? Muss jetzt gar nicht unbedingt ein Reiter sein? Könnte auch irgendwie aus anderen Reg Regionen irgendwie einer sein? Michael Phelps. Michael Phelps? Ja, mein Lieblingssportler. Wieso ist Michael Phelps dein Lieblingssportler? Wie kam das? Ja, ich, ich habe mir bei dem immer so ein paar Dokumentationen angeschaut und so, was der in seinem Leben erreicht hat und auch durch welche Tiefs der gegangen ist und wie er sich da wieder raus, wo die ganze Welt gegen ihn war, nach seinen, ähm, ja, da kam ja auch mal so, sag ich mal, Skandal oder sowas raus. Und wie er sich da zurückgekämpft hat, finde ich eigentlich unglaublich. Und die Motivation, die er, obwohl alle gegen ihn waren, da aus sich rausgeholt hat und dann so viele Goldmedaillen gewonnen hat, das ist für mich ein absolutes Vorbild. Habe ich vorhin wahrscheinlich total falsch gesagt, irgendwie mit Robbie Williams oder James Dean oder was auch immer das Beispiel ist, der Michael Phelps. Ja, das äh, noch, noch, noch nicht so viel Goldmedaille. Aber <lacht> wir vielleicht, haben, wir haben wir vorhin gar nicht angesprochen. Ne? Wir haben da deine deutschen Meistertitel Zweiter bei deutschen Meisterschaften, Bronzemedaille bei deutschen Meisterschaften. Also wir kommen so langsam, kommen wir, sicher, ja. kommen wir dem kommen wir schon näher. Ähm, wer darf dir sagen... Wenn du mal falsch liegst, wenn du mal sagst irgendwie, oh das und ähm, äh, meistens ist das so, man kann man kann so besondere gewisse Kritik nicht von jedem Menschen. Gibt's gibt's so einen oder gibt es welche, die dir auch da mal sagen können, du tut mir leid, Herr Lill, da liegst du aber gerade mal aber ganz falsch. Nee, weil die wichtigste Regel ist Regel Nummer eins, ich habe immer recht und Regel Nummer zwei, selbst wenn ich nicht recht habe, habe hab ich trotzdem recht. Hast du trotzdem recht? Glaube ich dir nicht, glaube ich, nee. glaub ich dir nicht, glaube ich dir nicht ganz, aber ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch eine gewisse Selbstkritik lernt man, glaube ich, auch im Sport, oder? Ja, ja, also das ist nach, einfach, nach jedem Parcours muss man sich einfach immer wieder selbst hinterfragen. Also es ist einfach kein Parcours, der perfekt ist und kein Tag, der perfekt ist. Man muss immer an sich selber arbeiten und deswegen ist Kritik äh, ganz wichtig im Leben, denke ich. Und die nimmt man gerne auf und wenn man besser werden will, muss man die auch aufnehmen, denke ich. Wir wollen hoffen, dass wir jetzt am Wochenende absolut keine Kritik an deinen Runden im Übrigen äußern können. Ganz im Gegenteil, wir wollen diese Faust sehen, die wir vorhin, die wir vorhin schon auch in Leipzig zum Beispiel gesehen haben. Dein Heimspiel steht an. Wir werden jetzt gleich im Übrigen auch noch die Gewinner ziehen, die den von dir handsignierten mit dem passenden Spruch drauf versehenen Eimer dann gewonnen haben. Und wir drücken dir, Maxi, ganz, ganz fest die Daumen bei deinem Heimspiel in München nächstes Wochenende und bedanken uns ganz recht herzlich, dass wir hier sein durften. Danke dir.